Ich schon wieder. Ich würde euch heute gerne was über Bigtable erzählen. Und zwar ist Bigtable ein äh, Distributed Storage System, was bei Google im Einsatz ist, beziehungsweise im Einsatz war. Ich glaube, es wird mittlerweile äh, abgelöst durch neuere Systeme. Und es ist letzten Endes nichts anderes als eine äh, Datenbank, um strukturierte Daten zu speichern. Und äh, da das bei Google im Einsatz ist, muss das natürlich skalieren. Und die sprechen von Petabyte Scale. Das heißt, die nutzen das auch äh, auf über 1000 Nodes verteilt. Und es ist keine relationale Datenbank, sondern äh, ja so eine NoSQL-Datenbank. Das heißt, man hat keine kein SQL-Interface, sondern ein bisschen was Primitiveres. Und es setzt auf äh, GS GFS auf, also, also diesem Google äh, File System. Das heißt, die Daten, sind ähm, die darauf abgelegt werden, die sind natürlich äh, repliziert und redundant. Ja, genau. Und ich bin darauf gekommen, weil ich halt im Moment mich ein bisschen mit Datenbanken befasse und das eigentlich ziemlich cool fand und fand und mir dachte, dass euch das sicher auch interessiert. Ja, was ist die Bigtable? Die Bigtable ist eigentlich nichts anderes als eine Map. Und zwar eine Map von äh, einem Row Key, einem Column Key und äh, einem Timestamp auf einen, auf einen Value. Der Row Key äh, ist ein bis zu 64 Kilobyte großer String. Und die Big Table ist nach dem Row-Key lexikografisch sortiert. Und der Value ist ein uninterpretiertes Byte-Array. Jetzt ist die Frage, was ist die Column? Und die Column ist ein bisschen komplizierter. Die Column besteht nämlich aus einer Column-Family und einem Qualifier. Und die Column-Family beschreibt mehr oder weniger den Typ der, der Column. Und der, und, die, und der Qualifier ist sozusagen der Column-Key. Das heißt, wenn ihr eine neue Bigtable erzeugen würdet, dann würdet ihr ähm, erst ähm, beschreiben, welche Column-Families in der in der Bigtable gespeichert werden sollen und ähm, ja, über die Column-Family werden dann die Columns sozusagen gruppiert und Columns vom sel von derselben Column-Family werden dann äh, zusammen komprimiert. Da kommen wir später auch noch drauf, warum das so gemacht wird. Das heißt, die Column-Families, die sind mehr oder weniger schon äh, von vom Entwickler festgelegt, die können auch eigentlich nicht mehr geändert werden oder sollten nicht mehr geändert werden später. Aber es gibt unbegrenzt viele Qualifier. Und äh, die Columns, äh, Column Families oder die Columns bilden die Grundlage für Access Control Lists. Das heißt, man kann dann sagen, äh, auf diese Column dürfen nur Leute mit der Berechtigung drauf zugreifen. Und wenn ihr euch das jetzt anguckt, kriegt ihr vielleicht auch schon so eine Idee, warum das eine Big Table ist, weil man kann prinzipiell unbegrenzt viele Columns haben. Also es ist nicht so wie bei einer MySQL oder bei einer Postgres datenbank dass man eine fest vorgegebene Anzahl von Spalten hat, sondern es gibt unbegrenzt viele von 10 bis 5000. Ähm, ja, zusätzlich ist jede Zelle versioniert. Das heißt, wenn ihr eine, eine Zelle festgelegt habt über den Row-Key und den Column-Key, dann ist die Zelle zusätzlich noch mit einem Timestamp versehen. Das heißt, jede Zelle hat beliebig viele Werte und diese Timestamps können entweder von der Anwendung selber vergeben werden. In dem Fall muss dann aufgepasst werden, dass die, dass die unique sind. Oder wenn das nicht gemacht wird, dann vergibt das System einfach eine Timestamp. Ja, Die Versionen werden immer in umgekehrter Reihenfolge gespeichert, sodass man immer die neueste Version praktisch oben hat. Und basierend auf den Timestamps äh, macht das System dann auch im Hintergrund äh, Garbage Collection. Das heißt, in der Bigtable wird eigentlich nie gelöscht, sondern äh, es laufen im Hintergrund die ganze Zeit Jobs, die dann eben die äh, Bigtable wieder Garbage collecten. Und die Garbage Collection kann entweder auf den letzten N-Versionen basieren. Das heißt, man sagt, man will immer fünf äh, Versionen von der Zelle drin haben. Dann werden die restlichen weggeschmissen. Oder man kann sagen, man möchte immer... Ähm, die letzten drei Tage in der Zelle drin haben. Bei der Garbage Collection die kümmert sich nur um die Zellenversion. Äh, das will ich jetzt nicht so behaupten, aber die Garbage Collection kümmert sich halt darum, dass diese Big Tables nicht zu groß werden und weil halt äh, das eigentlich nur Insert Only ist. Das heißt, wie gesagt, du kannst nichts löschen und dann würde die ja unbegrenzt wachsen und dementsprechend machen die halt im Hintergrund dann so Reductions. Genau, und damit ihr euch das jetzt vorstellen könnt, habe ich hier das Beispiel aus dem Paper rausgenommen. Das habe ich übrigens auch hinten in der Quelle drin, wenn ihr das nochmal genauer nachlesen wollt. Ähm, ihr habt jetzt hier so eine Big Table und ich mache das mal hier. Und ähm, wir haben jetzt hier in dem Fall drei Spalten vorgegeben und eine Row. com.cnn.www ist in dem Fall der Row-Key. Dann haben wir eine Column-Family namens Contents und eine Column-Family namens Anchor. Und der Qualifier ist in dem Fall hier bei Contents leer. Das geht. Und äh, bei Anchor haben wir wiederum ähm, ja, die, praktisch die verlinkten URLs. Ähm, ja, und zusätzlich haben wir hier noch verschiedene Versionen. Also das sind praktisch die, die Zellwerte, die dann eben zeitlich äh, eingefügt werden. Ja, also wenn ihr euch das jetzt zum Beispiel hier anguckt, das ist jetzt eine Webtable. das heißt, sie speichern hier Informationen zu den gecrawlten Webseiten drin. Und was zum Beispiel hier ganz interessant ist, die drehen den Hostname um und das hat einen ganz bestimmten Grund. Wenn man nämlich beispielsweise CNN indiziert, dann sind praktisch alle Webseiten, die auf CNN gehostet sind, möglichst nah beieinander. Und dadurch, dass sie das so machen, ist halt die äh, Lokalität der Daten ähm, besonders gut, weil die Daten dann auch wenig, äh, auf möglichst wenig, wenig Knoten verteilt sind und ziemlich schnell sequenziell geredet werden, äh, gelesen werden können. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel, ähm, wenn jetzt jemand nach CNN sucht oder nach cnn.com, äh, äh, CNN dann sind halt äh, ziemlich wenige Nodes beteiligt, weil die eben zusammen gespeichert werden. Das heißt, diese Tabelle äh, speichert jetzt unter der Co äh, Column Family äh, Contents den Inhalt in drei Versionen und äh, in den jeweiligen Anchor Column Families ist dann in der Zelle praktisch der der Text drin, über den die andere Webseite verlinkt wurde und der Column Key ist dann äh, der eigentliche Link. Habt ihr das soweit verstanden? Also wenn jetzt zum Beispiel auf der auf der ähm, CNN kommen Webseite ein Text ist, dann ist in dem Text äh, praktisch das Wort CNN verlinkt mit dem mit der URL cnnsi.com. Verstanden? Ach so, ähm, es wird das ist wird einfach für umgedreht. Link, das wird für jeden ah. Link gemacht. Das heißt, ihr, ihr habt da jetzt möglicherweise, äh, wenn da 5000 Links sind, dann habt ihr 5000 Spalten. Das ist ja <lacht> und ähm, ja, dann kann natürlich eine andere Webseite sein. raumzeitlabor.de hat dann vielleicht nur 100 Spalten, weil halt nur 100 Links vorhanden sind. Das ist äh, anders, aber ziemlich cool eigentlich. Und ähm, die API, die Bigtable euch dann bieten würde, ist, ähm, ihr könnt praktisch, wenn ihr drauf schreiben wollt, dann öffnet ihr erst die Bigtable über einen, über einen Pfad, sucht euch die Spalte raus, äh, die, die Zeile raus. In dem Fall hier kommt sie in www. Und dann speichert ihr einfach die Spalten mit den jeweiligen Werten, beziehungsweise löscht sie und wendet diese Operation dann an. Äh, die Operationen werden in einem Objekt zusammengefasst, damit das äh, transaktional abläuft. Beim Lesen ähm, ja, könnt ihr einfach sagen, welche, welche ähm, Spalte ihr lesen wollt, von welcher, von welcher, Zeil, von welcher Row. Und dann könnt ihr einfach über die ähm, jeweiligen Versionen der, der Zelle iterieren und die Daten ausgeben. Fragen soweit? Ähm, man, also man gibt immer die Family an und kriegt jetzt zum Beispiel hier alle Links. Äh, ja, in dem, an dem Fall, ja. In dem, also in dem Fall würdest du jetzt alle Links kriegen, oder? Genau, ja. In dem ja. Fall kriegst ja. du alle Links, ja. Ähm, aber genauso gut könnte das jetzt auch die Family, äh, was weiß ich, äh, Content. Content Contents zum Beispiel. Ja, genau, ja. Und dann kriege ich alle, alle Contents von einem. Exakt, ja. Das heißt, ihr also seht auch hier direkt, das ist ganz anders als bei SQL. Ihr habt jetzt nicht so eine ähm, mächtige Sprache, sondern das ist eher, eher primitiv, aber dafür kann das halt, skaliert das halt einfach besser. Ja. Was ist denn jetzt an der Stelle dieses, also der Werte der dann von der gespeichert? Ist? In dem Fall, du meinst jetzt hier in diesem Beispiel hier diese Value? Ja. Moment, die hier. Das wäre in dem Fall dann zum Beispiel hier CNN. Ja. Jo. Ähm, ja. dann vielleicht was zur internen Struktur von so einer Big Table. Die werden in sogenannten, die Daten werden in sogenannten SS Tables äh, gespeichert. Das sind Sorted String Tables. Das heißt eine äh, sortierte Datenstruktur. Und ähm, die mappt eben ein Key auf einen Value. Und die wird blockweise erzeugt. Das heißt, wenn ihr etwas speichert, dann wird in der SS-Table ein Block alloziert und ähm, indiziert. Der Index ist am Ende der SS-Table. Und äh, so speichert Google das dann halt auf, auf ihrem GFS. Und der Blockindex wird übrigens äh, üblicherweise im Memory von dem, von dem jeweiligen Server gehalten, damit die Lookups ziemlich schnell äh, funktionieren. Ja, kommen wir zum, äh, zu den Tablets. Tablets sind, ist praktisch eine äh, ähm, horizontale, habe ich da eigentlich horizontal? Gesehen? Das ist falsch, eine horizontale Fragmentierung. Das heißt, wenn ihr euch eine SS-Table vorstellt, dann äh, die kann ja unter Umständen riesig werden, dann wird einfach ab und zu ein Schnitt in der Tabelle gemacht und diese einzelnen Blöcke werden dann auf verschiedene Knoten verteilt. Und dadurch, dass die Tabelle ähm, sortiert ist, habt ihr halt, wie gesagt, immer möglichst, je nachdem wie die Anwendung geschrieben ist, Daten, die zu den, praktisch zur selben äh, Entity gehören, auf einem, auf einem Tablet-Server. Und zu Beginn, wenn be beispielsweise äh, ein neuer Bigtable-Cluster in Betrieb genommen wird, hat man eigentlich zum Beispiel nur äh, ein Tablet und das wird dann immer weiter dynamisch aufgesplittet sobald die über eine bestimmte Größe gewachsen sind. Und wenn die beispielsweise 100, 100 MB oder so überschritten haben, dann werden die vom Master, äh, dann werden die Tablet-Server aufgesplittet und äh, neu verteilt auf weitere Knoten. Das heißt, so kriegen die die, äh, die Skalierung hin. Ja, jeder Tablet-Server hat bis zu 1000 Tablets. Und wenn Clients, äh, wie in dem Beispiel, jetzt versuchen, Daten zu lesen, dann kommunizieren die nicht mit, einem, mit dem Master Server, sondern direkt mit den, mit den Tablet-Servern, damit das praktisch, damit möglichst viele Tablet-Server auf einmal lesen können und die Daten schicken können. Ähm, auf ja. ja, das wird natürlich so gemacht, dass die, ähm, dass die Lokalität halt besonders gut ist. Also möglichst an an Servern, die in einem Rechenzentrum stehen oder in, in einem Rack. Wie genau das jetzt funktioniert, kann ich dir auch nicht genau sagen. Es wird auch nicht weiter erwähnt. Ich denke mal, da wird Google natürlich auch ein paar Infos zurückhalten, damit das, äh, ja, damit das weiterhin die schnellste Implementierung bleibt. Ähm, jo, wie funktioniert jetzt eigentlich der Lookup? Das heißt, ihr wollt jetzt in, in eurer äh, Anwendung Daten lesen und äh, instanziert euch da das Interface und versucht jetzt von der Bigtable Daten zu lesen. Die Frage ist jetzt aber, wie findet, wie findet praktisch der Server heraus, wo jetzt überhaupt die Daten liegen? Und das machen die auch wiederum in Tablets. Es gibt, ein so, äh, es gibt sogenannte Metadata-Tablets und die beinhalten einfach die ähm, Server, auf denen die Tablets verteilt sind. Und äh, die sind dann halt mit einem bestimmten Key gespeichert, sodass der Lookup halt funktioniert. Also ihr sagt irgendwie, ihr wollt von der Big Table XY lesen, dann könnt ihr über den Key XY kann der Master Server dann herausfinden, auf welchen tablet server das liegt. Äh, das ist immer so eine ähm, dreistufige Hierarchie. Das Root-Tablet wird nie aufgesplittet. Und ähm, ja, die anderen, also das Metadata-Tablet... Äh, die werden dann immer weiter aufgesplittet, je nachdem, wie viele Daten halt vorhanden sind. Was ganz cool ist, ist, dass die äh, Metadata, Metadaten vom Client gecached werden. Das heißt, äh, er versucht halt möglichst viel äh, selber aufzulösen. Wenn er aber dann heraus, wenn sich herausstellt, dass der Server, auf dem es eigentlich sein sollte, die Daten doch nicht mehr hat, dann äh, geht er praktisch in der Hierarchie wieder einen hoch und fragt erneut nach, sodass er dann... Ähm, mit ähm, drei Roundtrips -Tri zum Beispiel die, die neuen ähm, Orte herausfinden kann. Und äh, die, die Clients machen auch Prefetching, dass ihr äh, halt möglichst viele ähm, Locations schon im Cache habt, auch wenn ihr die möglicherweise noch gar nicht braucht. Ja, jedes Tablet ist immer genau einem äh, Tablet-Server zugeordnet und die Tablet-Server registrieren sich in so einem Log-Service, der war auch hier gerade zu sehen, der, der nennt sich Chubby bei Google. Das ist aber noch ein ganz anderes Thema, da will ich auch gar nicht weiter drauf eingehen. Und ähm, wenn ein Tablet nicht zugeordnet ist, das kann der äh, Master feststellen, dann sucht er einen passenden Server raus. Das ist also auch wieder die Frage, die du gestellt hast. Da wird er dann irgendwelche äh, Heuristiken anwenden, um, um einen passenden Server zu finden. Beispielsweise muss er ja natürlich genug Speicher, äh, äh, freien Speicher haben und ja. Und wenn der Master abstürzt, dann äh, wird ein neuer Master instanziert und der sucht alle Tablet-Server raus und scannt die Metadata-Table, damit er praktisch wieder ähm, die gesamte Sicht bekommt. Und die Splits, also wenn die, wenn die Big-Tables zu groß werden, werden wie gesagt vom, vom Tablet-Server erledigt. Wenn jetzt äh, Anwendungen ähm, auf der praktisch in der Big-Table was, was schreiben wollen, oder was lesen wollen, dann ähm, kommt die Write-Operation auf, auf einem Tablet-Server an, wird äh, zunächst erstmal in einer Mem-Table gespeichert, das heißt, die, äh, die geschriebenen Sachen werden nicht sofort auf die Platte äh, gesch äh, geschrieben und wenn dann wieder was gelesen werden soll, dann setzt sich die Sicht äh, nicht nur aus den SS-Tables zusammen, sondern auch aus der Mem-Table, sodass ähm, in der Mem-Table nicht zwingend immer der letzte Stand drin ist, aber die MEM-Table wird natürlich regelmäßig geflasht, sodass ähm, immer ein konsistenter Zustand auf der, auf der äh, Big Table vorhanden ist. Das hat Performance-Gründe, Performance ja. Genau. Ja, dann äh, werden in dem Paper noch ein paar, ich habe es mal Neckerbissen genannt, äh, erwähnt. Die Locality Groups, die haben wir schon erwähnt. Das sind einfach, ähm, äh, das ist einfach die Sache, dass. Column-Families zusammen eine Locality-Group bilden, das heißt, die werden zusammen abgespeichert und die können zusätzlich noch als In-Memory markiert werden, sodass die halt immer im Speicher gehalten werden und nicht von der Platte geladen werden müssen. Dann, was ziemlich cool ist, man kann auf Locality-Group Ebene Komprimierung aktivieren, das heißt, man kann sagen, die Column-Family-Content soll immer komprimiert werden, weil da viele Daten drin sind. Und dadurch, dass das eine sortierte Tabelle ist, ist die Komprimierung halt super gut. Google benutzt da auch spezielle Algorithmen, also es ist eine, zwei, eine wie sagt man, zweiteilige Komprimierung, also es werden irgendwie Algorithmen angewandt, die das in zwei Schritten machen. Und die Komprimierung erfolgt blockweise, das heißt, um wieder Daten zu lesen, muss nicht die, muss nicht die gesamte Column-Family wieder dekomprimiert werden, sondern das können die dann einfach in Blöcken machen. Das kann vom Entwickler festgelegt werden und die kriegen tatsächlich Kompressionsraten von 10 zu 1 hin. Also es ist nur noch 10% teilweise am Ende von den Daten übrig, die unkomprimiert gespeichert werden würden. Und das ist eben deswegen, weil die Tabelle sortiert ist und der Inhalt sich möglicherweise ziemlich ähnelt. Ja, dann wird natürlich Caching angewandt. Es gibt einen, einen Key-Value-Cache, der einfach äh, Key-Value-Pairs äh, cacht und zusätzlich den Block-Cache, den habe ich auch, glaube ich, schon erwähnt. Äh, es gibt Bloom-Filter, das ermöglicht die Vorhersage, ob ein Key bzw. Column äh, vorhanden ist. Und wenn äh, praktisch der Bloom-Filter sagt, nein, es ist nicht vorhanden, dann ist es auch hundertprozentig nicht in der SS-Table vorhanden. Wenn es äh, allerdings sagt, ja, es ist vorhanden, dann besteht immer noch eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass es trotzdem nicht vorhanden ist. Aber so können die halt äh, teilweise dann schon äh, einige Antworten, ähm, eine Antwort geben, obwohl es äh, möglicherweise halt doch nicht stimmt. Das bringt halt auch nochmal ähm, Speed und kann auch von der, von der jeweiligen Anwendung ähm, aktiviert werden. Ja, warum erzähle ich euch das eigentlich alles, wenn es äh, proprietär ist? Es gibt natürlich Open-Source-Implementierungen. Ähm, die bekannteste basiert auf Hadoop. Das ist ein Framework für äh, verteilte, skalierbare Anwendungen. Und Hadoop kommt auch mit einem verteilten Dateisystem. Das nennt sich Hadoop FS. Und darauf basierend gibt es dann HBase. Und HBase ist eine freie Bigtable-Implementierung. Allerdings, das wird euch wahrscheinlich nicht so gefallen, das ist äh, alles in Java geschrieben. Und man sagt auch, dass ähm, diese ganzen freien Implementierungen nicht vom Speed an, an Bigtable rankommen. Und es gibt auch noch Hypertable. Ich glaube, das ist in C++ geschrieben, aber das äh, nur am Rande. Da habe ich mich auch noch nicht mit auseinandergesetzt. Jo, Dann bin ich auch schon am Ende meines Vortrags. Ich habe die ganzen Informationen aus diesem äh, Paper von Google Research. Äh, da könnt ihr auch gerne noch mal ein bisschen drin blättern. Da stehen auch noch einige andere Sachen drin, die ich jetzt nicht erwähnt habe. Ist auf jeden Fall super interessant. Ja genau, hier habe ich auch nochmal aufgeführt, was ich nicht erwähnt habe, zum Beispiel die Locking-Mechanismen, die wir benutzen, Commit-Logs bzw. Transaktionen und natürlich die Performance-Evaluation. Und ansonsten bin ich mit meinem Vortrag am Ende. Ja. Noch Fragen? denn das, wenn ich jetzt keine meta zu speichern habe, ist das dann für mich als Privatanwender nützlich oder ist es mehr einfach, weil es eine interessante Technologie ist, dass ich mir das als Spielzeug mal, lokale äh, installiere Also ich würde sagen, wenn du ähm, keinen Grund hast oder keine, keine solchen Datenmengen hast, äh, dann lohnt sich das fast nicht für dich, weil du halt auch einiges aufgibst. Du hast nicht mehr so, zum Beispiel mit SQL hast du halt eine schöne Sprache, die von allen Anwendungen oder wo es für alle Programmiersprachen ähm, Libraries für gibt und äh, es ist einfach komfortabler, aber wenn du halt beispielsweise wie Cosen und unser ähm, äh, Sensordaten wo wir unsere Sensordaten drin speichern, die werden wahrscheinlich solche Datenmengen haben, das kann man dann nicht mehr so einfach in ähm, relationalen Datenbanken speichern und die müssen dann auch äh, dieses Feature-Set irgendwie reduzieren und dann so eine NoSQL-Datenbank einsetzen, aber ich würde sagen, für einen Privatanwender lohnt sich das kaum. Außer man hat natürlich Spaß und Interesse, äh, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Ja. Die Inhalte sind aber dann in erster Linie Texte ähm, ja, du kannst, glaube ich auch. Also ich glaube, es ist äh, ein Byte Array. Also du kannst auch andere Sachen drin speichern. Aber die Frage ist halt, ja, also ich, gl ich glaube, das ist kein Problem. Das dürfte funktionieren. Ja. Der, ich glaube der, der, der. Ja, ja, aber die Kompression kannst du ja äh, aktivieren oder deaktivieren. Das heißt, die ist nicht zwingend. Und ansonsten ist das, glaube ich, egal. Also du kannst auch Theoretisch kannst du auch einfach irgendwelche Bytes reinschaufeln. Ja. Aber dann wahrscheinlich nicht mehr mit der Kompressionsrate? Nee, die wird dann, also ich meine, wenn du irgendwelche Bytes hast, wenn du zum Beispiel ein Bild oder so drin speicherst, die sind ja dann meistens eh schon komprimiert und dann lohnt sich das auch einfach nicht mehr, die noch zu komprimieren. Also ich würde sagen, die Komprim die, die 10 zu 1 Kompressionsrate kriegst du wahrscheinlich nicht mit irgendwelchen Daten äh, hin. Das ist finde ich schon beeindruckend. Also Gut. Ja. Ich weiß, wie sie, wie sie, was sie tun, aber ich kann dir da nicht weiter zu sagen, wie das funktioniert. Also das hat. Das ist grundlegend eigentlich, du implementierst das äh, als ein Byte-Array, wo du quasi einfach reinhältst. Also du setzt immer, äh, du machst Hashes und setzt dann einfach in so ein Byte-Array, äh, der solange es wieder ein Hash setzt, du, äh, die Sachen auch einzuhalten. zu halt. Äh, Du setzt das dann so rein, dass wenn du äh, diesen, da reinguckst, dass äh, dein Hash da drin ist. Dadurch hast du die Garantie, dass du sagen kannst, es ist nicht drin, wenn du, wenn du einen Hash hast und da reinguckst, der ist nicht drin. Aber wenn du halt einen Hash hast und der ist da drin, dann kannst du aber nicht sagen, ob du ob ob der sitzt, ob dein Element tatsächlich in dem da drin ist. Das kann ja irgendwas anderes sein. Und je voller der Blumenpulter wird, desto schlechter kannst du die Aussage machen, ja, es ist da drin. Ja. Aber also du kannst halt immer die Aussage machen, nein, es ist nicht drin. Wenn, es halt, wenn der Computer halt nein, es nicht drin. Also meistens wird das mit glaube ich, gemacht. Ja, da, da gibt es einen riesigen Wikipedia-Artikel zu, wenn du Lust hast, dich mit der Mathematik auseinanderzusetzen. <lacht> eine aber... Ah ja, genau, genau. es gibt auch eine web -Demo. Aber es ist eigentlich eine ganz äh, coole Technik, die wird auch, glaube ich, bei Datenbanken recht gerne eingesetzt, weil man halt... Äh, man hat halt False Positives, aber man kann halt äh, einige der Anfragen dann schon beantworten. Aber ich bin im Endeffekt auf dieser Hashing-Idee. Ich weiß nicht genau, wie das implementiert wird, kann ich dir leider nicht sagen. und dafür ein bisschen was an Aussagefähigkeit aufformen und ja. dann eventuell noch ein zweites Mal nachschlagen. Ja. Jo, ja. alles klar. Danke.